Instant-Fotos. Mhm. Finde ich irgendwie doppelt geil. Schwarz-Weiß also ist, ist, ist halt reduziert. Und dann ja. auch noch ein Unikat. Ja. Ja. Ach ja, ach ja. Na gut. Geh mal Bilder gucken. Jetzt musst jetzt, du das Video einschalten. Oder? Jetzt Wie war das? kommt der Moment, wo ich gerade schon auf Recording geklickt habe. Das Video wird aufgenommen und auf YouTube landen. Der Link wird in, den, äh, in der Beschreibung unten stehen. Und, und ich setze eine äh, Kapitelmarke, damit man da hinsprengen kann. Hey, hey. ja. Also jetzt, jetzt alle, alle abwandern, da kriegt auch Holgi ja, irgendwie Medienbruch. den Matrix, kriegt Holgi dann so einen Schock, weil alle plötzlich aussteigen. Nee, so gute, so gute Statistiken habe ich hier. Ich weiß überhaupt nicht. Ich weiß, ich weiß es nicht. Also wer Bilder gucken Wahrscheinlich möchte, möchte, schon seit Jahren gucken. keiner mehr zu. <lacht> ich habe drei Bilder ausgesucht. Ja, von sind es wieder Bildern. drei Bilder, die was miteinander zu tun haben und ich muss raten, was? Ja. Echt? Natürlich. Oder sagst du das jetzt einfach nur? Du sagst das Oh, einfach das wäre mal geil. Ich nehme völlig unser. Ich, ja, natürlich. Ich, ich, ich teste Holgis Mustererkennungsfähigkeiten. Nö, ich habe Dinge, die selbst du nie gesehen hast. Okay. Ich habe was bei gedacht. Okay, dann gucken wir mal. Mal schauen, ob wir das Gleiche denken. Womit fangen wir an? Äh, mit dem Orange is the New Black. Orange is the New Black. Geile Serie übrigens, falls sie noch nicht gesehen haben sollen. <lacht> ähm, Alex hat das gemacht. Orange is the New Blacker ist das Bild. Das ist äh, doch, äh, das ist hier am Theo, äh, nee, am am... Steht hier äh, Abendstimmung am messe Genau, Berlin. Ja, genau. Richtig. Ja, ähm, Fußgängerunterführung, ja. Richtig, Fußgängerunterführung, das sind äh, orange gekachelte Säulen. Mhm. Äh, rechts orange und links. gekachelte Wände, die man kaum erkennt, weil überall Graffiti dranhängt. Ja, dann so regelmäßige Lichter von oben, so, so Tonnen, so. so zylinderförmige Lichter, die nach unten strahlen. Das ist ein gutes ähm, 70er-Jahre-Design halt. Ja. Richtig, ein, Be ein Betonboden und eine mhm. Person, die auf dem Bild gerade geht. Ähm, ja, was ist das? Das Bild ist so ein bisschen, ähm, ja, eigentlich ist das ein Liminal Space. Ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> das ist aber nicht das Ding, was ich, ähm, das ist nicht das Ding, wonach du suchen musst. Es ist nicht, ich, nee, es ist nicht ganz ein Liminal Space, würde ich sagen. Das liegt auch nicht an der Person, sondern das liegt daran, dass auf den Wänden zu viel Schrift ist. Da ist zu viel Mensch drauf, ne? Genau, es ist mhm. zu viel Zivilisation noch oben drüber. Also das ist so eine zweite Zivilisationsschicht, also eine zu viel. <lacht> eine Zivilisationsschicht zu viel. Mir gefällt das. Ähm, das Bild ist, ist bearbeitet, gründlich bearbeitet, also knallige ja. Kontraste. Äh, es ist vor allem alles, was nicht orange ist, ist irgendwie entsättigt. Mhm. Also die Wand, die äh, Fußboden und Decke ist quasi schwarz-weiß. Und eigentlich mag ich so, weißt du, du kennst diese sogenannten Color Key Bilder, wo du eine, eine rote Rose in einem schwarz-weiß Bild hast ja, oder sowas. Ja. Und da kann, ja, kann ich ja gar nichts mit anfangen. In diesem Kontext fand ich das interessant, diese Farbbearbeitung. Ja, weil das Subjekt nicht das Herausgestellte ist. Die rote Rose oh. im schwarz-weiß-Foto, da ist die rote Rose ja das Subjekt. Und hier ist halt die Frau, hier. die da durchgeht, die reichert das Bild nur an. Die ja. ist nicht das Bild. Also du hättest das Foto auch ohne diese Frau machen können und es wäre immer noch ein geiles Foto gewesen. Dieses Foto von der roten Rose in dem schwarz-weißen ohne die Rose würde nicht gehen. Ja, das ist richtig. Und das hier ohne die Säulen? Hm, nee <lacht> Nee, aber nee. ein schönes Bild. Hat mir gefallen. Sehr ist, schön, ja. ist, mir, ist mir sofort ins Auge gesprungen und auch ja. trotz, trotz, der, trotz der extremen Bearbeitung äh, finde ich es klasse. Ja, absolut. Äh, Michael, nächstes Bild. Zufallsfund. Ähm, Zufallsfund. Ja, was sehen wir? Wir sehen, lass mal kurz gucken hier. Zufallsfund. XT3 übrigens. Äh, Zufallsf, ich sehe hier leider nur Zufallsfaktor. Fak nee, Entschuldigung. Äh, das, ach so, das Bild heißt. Achso, das kann ich hier das, sagen, das Bild, Bild heißt, heißt, Punkt. heißt Sky, Skyline. Aha. Oh. Das Bild heißt Skyline und ist das Heck eines Autos. japanischen Autos. Ein Coupé, ein Sportcoupé, silbergrau mit Flügel hinten, also ein Heckflügel drauf. Und runden Lichtern. Runde Rücklichter. Ähm, Skyline steht äh, hinten in Prägeschrift. Ah, jetzt sehe ich das. Okay, da kommt das Skyline her. Ah, ja, Skyline I in Prägeschrift. It. Darunter die Aufnahme. Was ist das? Die Aufnahme vom. Nee, das ist eine. Ist das eine na, Aufnahme für eine Anhängerkupplung, Aufnahme für eine Anhängerkupplung, die aber irgendwie kaputt ist und mit ein bisschen Gaffertape oder Klebeband <lacht> notdürftig repariert worden ist. Das ganze Auto auch irgendwie ziemlich angeschrammelt. Die und Spaltmaße angammelt. am Koffer. Genau, der scheint einen Unfall gehabt zu haben. Also bin sicher, ja. Und von links oben aber scheinen, scheinen so Sonnenstrahlen oder Lichtstrahlen nee. auf das Fahrzeug. Ist es nicht, sondern ich glaube, das ist das Fahrzeug selber und die Kamera wurde dann nochmal bewegt. Ah. Das sind Streifen von den, von den hellen Stellen am, am Auto. Das Aber ist wieso also, ist das Auto dann scharf, wenn die Kamera bewegt wurde? Oh, das könnte, das könnte eine, eine Verdopplung sein. Das könnte ein, einmal geblitzt und dann nochmal die Kamera mit bei einer Langzeitbelichtung weggezogen sein. Das könnte hinterher kom komposit komposited sein. <lacht> ähm, ich schau gerade hm. mal. Man hat leider keine weiteren Anhaltspunkte im Bild. Ähm, was, was fällt dir an den Kontrasten auf? Die sind recht mau. Also es ist sehr, sehr weich. Sehr was? Weich. was warum, warum? ist es mau? Es, weil das ist nicht. Das ist da ist die Gradationskurve verschoben worden. Das, also es ist, es ist ein, insgesamt ist es verwaschen. Also es ist ein graues Bild. Also es ist ein Grauschleier über dem gesamten Bild. Das, das liegt daran, dass das Schwarz nicht Schwarz ist. Genau. Genau. Ja, wenn, wenn du das mal oben mit dem oberen Flickerrand vergleichst, der Schwarz ja, das ist. ist ja, <lacht> stimmt ja. Dann siehst du, dass das Grau ist, das Schwarz. Und das ist tatsächlich so ein Trick, der, äh, der, dass, wenn man das so ein bisschen anhebt, dann wirkt das mehr so, ja, ich weiß auch nicht mehr so vintage und filmisch so ein bisschen. Ja. Und äh, das ist hier so quasi der Effekt. Ich finde das Licht überhaupt interessant, weil das ist ein relativ großflächiges Licht, was fast ja, so ein bisschen Studio-Flair hat. Ja, es sieht, es sieht so aus, also wenn das jetzt nicht so, so scharf wäre, sondern wenn das ein bisschen gewellt wäre, könnte man denken, der Geist des Fahrzeugs würde es gerade verlassen. <lacht> Nach links oben entfleucht ja, ja. dem Fahrzeug der Geist. Sehr schön. Ich merke schon, ich glaube, das Thema der Bilder heute ist Kontrast. Meinst du? Gucken wir mal aufs Letzte. Das Letzte. Ja, Kontrast. <lacht> Insel der Glückseligkeit. Insel der Glückseligkeit. Es ist im Hintergrund Bürogebäude und moderne Bürogebäude. Trübe, trübe, regnerische Nacht. Trübe, ist es Nacht? Ja, es ist Nacht. Ne? Also zumindest ist es, ist es, ja, so... Abenddämmerung. Abenddämmerung. Sieht winterlich aus. Ja, die Leute haben... Es ist an einem. Also es sieht aus, als wäre es an einem Flussufer oder sowas ähnliches. So ein Mäuerchen, also Sie, im Vordergrund eine Straße. was oben über dem Kiosk ich. Wollte ich so zum Schluss sagen. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. <lacht> ähm, also im, Hinter, im Hintergrund moderne Bürogebäude, davor im Vordergrund etwas weniger moderne Bürogebäude, eher so Backsteinbauten und sowas, die etwas niedriger sind. Dann ein Mäuerchen. Äh, drei Personen stehen am Mäuerchen, dann im Vordergrund eine nasse Straße und rechts im Bild. Was ist das? Die Hälfte? Ja, fast die Hälfte. Steht ein ist das ein Büdchen? Ja, ist ein Kio. Nee, das ist eine Frittenbude. Irgendwas Budiges. Nee? Irgendwas Budiges äh, und heißt Brücke 10 Alter Elbtunnel. Astra. <lacht> ja, es wird vermutlich irgendwo in Hamburg oder so an der Elbe stehen. Kann es von oh. ausgehen. Und was ich da toll finde, ist der, der Hintergrund, also die Bürogebäude, die Menschen, die am Wasser, also am Ufer stehen. Das ist alles diesig und verschwommen. Und die Fritteboot mit den Leuten, die davor stehen und sich gerade irgendwie was kaufen, ist knallscharf. Ja, nicht nur das, sondern äh, Und beleuchtet. Und beleuchtet, also äh, warm beleuchtet. Das ist ja. ja einladend, da geht's ja kaum. Also in diesem Bild, das ist von der Komposition her, ist das Hammer, ne, das vorne eben diese Bude und dann links in der Mitte quasi genau reingeframed zwischen zwei so Pfosten und die Bude hast du diese drei Menschen, die da aber nur eine Silhouette stehen. Mhm. Also die kannst du quasi nur erahnen, die machen quasi Beiwerk. Äh, und dann hast du vor allem eine Farbpalette in diesem Bild, die aus ziemlich genau zwei Farben besteht. Aus so einem. Gelb und Blau. Genau, aus so einem verwaschenen Blau. Und aus einem gelb, warmen Gelb, was eben ja. und, und nicht nur im Bütchen ist es warmgelb, sondern dieses warmgelb spiegelt sich dann hinten auch noch mal in den Bürohausfenstern wieder, die noch erleuchtet sind. Ja, es spiegelt sich nicht, es findet sich nicht. Es findet wieder, sich aber wieder. Aber ja, ja, ja. Stimmt. Und du, hast, du hast quasi Und es So so im Bild, weißt du? Genau. So, ja. Ja. Und es beleuchtet auch noch die Straße im Vordergrund, sodass du Ja, es ist so ein, ja, so ein also das ist so ein Bild, das drucke ich, das würde ich mir ausdrucken und groß mhm. an die Wand hängen. Wer hat es gemacht? Ich habe den, das, das steht Re nicht offen. Achso, warte mal, ich gucke mal gerade. Reka steht hier. René hat das gemacht. René hat das gemacht. Also Sehr geiles Bild, René. Ja, und da, ist jetzt, und jetzt da darf jetzt schwarz auf schwarz sein übrigens. Ja, da darf muss das schwarz auf schwarz, auch schwarz, schwarz, schwarz, schwarz sein. sein. Hört man auch anheben können, aber das ist ja hinten schon genug ausgewaschen. Ja, ja. diese drei Bilder. René's ist Fotostream ist klein, aber da sind noch ein paar interessante drin. Ja. Ha, nice. Very nice. Ein, falls ihr Bilder abwerfen wollt, die wir dann hier beurteilen, <lacht> ähm, dann, werft krassen, die unter dem, genau, dann werft die ab unter dem Link, den ihr in den Shownotes findet auf vrind.de im Posting zu dieser Sendung. Und wenn wir eure Bilder nicht besprechen, die sind alle auf einer Liste, werden alle gesammelt. Und falls wir es dann irgendwann mal auf die Reihe kriegen sollten, Live-Auftritt zu machen, was wir ja vor drei Jahren mal angefangen hatten zu planen. Ist noch äh, auf der Liste. Genau, oder? ist immer noch auf der Liste. Dann können wir ja einfach mal den dia -Abend machen mit allem. Zum Beispiel. Chris Markmann, vielen Dank. Ich danke dir. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.